Du, Olli? Ulli, ja. Was machen wir hier eigentlich? Du, ich äh, hab keine Ahnung. Ach, ich weiß wieder. Wegen, wegen, wegen Karneval. Karneval? Feiern wir hier doch gar nicht. Nicht? Nö. Also, ja. äh, doch. Am 6. März. Aschermittwoch. Ah. 19 Uhr bei Neute. Politischer Mittwoch. Ja. Mit den Grünen. Ja. Ja, hier, guck. Hey, wir können ja doch lustig. Ja, richtig lustig. Sehr schön. Wer kommt denn? Dr. Julia Verlinden aus dem Bundestag. Zu Hause im Wahlkreis erzählen die immer, sie seien gegen -Fracking. Und dann haben sie nicht den Arsch in der Hose, für unser Gesetz zu stimmen. Frau oh, Dr. Julia, die kenne ich. Ja, die ist lustig. Ja, sehr lustig. Ja. Sehr lustig. Noch mehr. DF Schulz-Händel ja. aus dem Landtag, der ja, kommt auch. Der ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zwei Dinge regen mich auf. Erstens meine erste Rede und zweitens die Asphaltträumereien von Herrn Bode. Der ist auch ja. lustig. Ja? Oh ja, sehr lustig. Ja. Und wenn wir noch jemanden dabei haben: Musik gibt es auch, ja. Mhm. Von Johnny Easy. Noch wer? Erika Romberg, unsere Landratskandidatin. Unsere künftige Landrätin, meinst du? Äh, ja. Ist doch so ein Selbstgänger. <lacht> ja. Alles klar, gut. Na, dann freuen wir uns. Ist noch jemand von uns da? Bist du da? Äh, Olli, ich bin da. Ich auch. Wunderbar. Super. Na dann, danke, Olli. Danke, Olli. Es Mittwoch, 19 Uhr, bei Neute. 6. März.